Christian Steffen mein Name. Ich bin Immobilienmakler im Peaceport, das ist an der schönen Mose. Ja, mein Name ist Dirk Küppers. Ich bin seit Ewigkeiten, genau genommen seit 1979, Makler. So, mein Name ist Jessica Eberhardt. Ich bin seit fünf Jahren tätig als Immobilienmaklerin. Was war dann letztendlich der Grund, in das Coaching zu gehen? Es war einfach viel zu viel. Es war von allem zu viel. Also alle, alle Unternehmensabläufe haben auf mich gezeigt. Es war große Verwirrung. Ich glaube Unternehmensberatung war auch der Suchbegriff. Und dann habe ich echt geguckt, boah, das hier geht nicht. Das muss doch einer, ich muss mir das doch irgendwo abgucken können. Innerhalb des Coachings, was ja dann der Nächste sein wird, für die nächsten fünf Monate sechsstellige Umsätze machen. Wenn du es selber machst, Du brauchst eine unglaubliche Zeit, und da reden wir über Jahre. Ein Coaching führt dazu, aus meiner Sicht und meiner Erfahrung, die ich jetzt auch mit, mit euch gemacht habe, dazu, dass du die Ergebnisse viel schneller bekommst. Und schneller heißt ökonomischer und preiswerter. Ich hatte Kontakt zu einer Auftraggeberin, die aber einfach nicht unterzeichnen wollte. Eigentlich alles gestimmt, aber irgendwie, ich kam nicht weiter. Wir haben gesprochen, du hast mir ein paar Tipps gegeben, war ich wieder vor Ort, habe mit der Dame gesprochen. Umgesetzt, was du mir ans Herz gelegt hast, sie hat unterschrieben. Mein Name ist Heinz Bosbach und ich bin der Geschäftsführer der Bosbach Consulting GmbH. Ich bin davon überzeugt, dass meine Blaupause Ihr Unternehmen und Sie als Unternehmer aufs nächste Level bringen wird. Sie erhalten von mir ein kostenfreies Coaching von 60 bis 90 Minuten indem wir Folgendes herausfinden. Erstens, was ist Ihre aktuelle Situation? Zweitens, wie Sie das Thema Akquise, Einkauf und Verkauf auf unternehmerischem Weg lösen und wie Sie ganz konkret mehr an, anstatt in Ihrem Unternehmen arbeiten. Klingt das interessant für Sie? Dann klicken Sie jetzt auf den Link und sichern sich Ihre kostenfreie Coaching-Session. Ich freue mich auf Sie, Ihr Heinz Bosbach.